Hallo, wir machen heute wieder eine Aufwärmroutine aus unserem Aikido-Training mit etwas anderen Elementen als im ersten Video. Die, die es gar nicht kennen, darf, man, darf ruhig jeder mitmachen, einfach ein bisschen Acht geben, wie sich das anfühlt. Und die, die das sowieso vom Training her kennen, also verwendet es ruhig daheim, ihr könnt es auch einfach frei wechseln und andere Sachen machen. Es geht darum, sich dadurch auch gut einfach zu spüren, gut bei sich anzukommen und eine, eine gute Wahrnehmung für alles zu entwickeln. Wir beginnen wie immer mit dem Verneiden und jetzt mal aufstehen, Wir machen heute erst im Stand einige Sachen, die Arme ausschütteln das durch den ganzen Körper durchgehen lassen, entspannt stehen und dann Beine klopfen und runtergehen gehen, auch der Breite. Und jetzt mal mit dem Gewicht auf ein Bein gehen. Also hier die Hüfte kann nach unten fallen, die brauchen wir jetzt nicht, um uns selber zu stützen. Also entspannt lassen, das ist die Schwerkraft, die wirkt. Und jetzt mal den Fuß so herannehmen, dass man die Zehen in beide Richtungen dehnen kann. Und auch mal kreisen. Darf ruhig die Bewegung auch größer werden. Knie und die Hüftgelenke ein bisschen einbeziehen und dann, ich denke mal zur Seite, als nächstes dann, also hier im Knie äh, die Bewegung entstehen lassen, das Anwinkel und so leichter aufstampfen mit den Zehenballen. Ansonsten aufrecht stehen bleiben, Gleichgewicht halten. So, dann ich auf diese Seite gehen, die andere entspannt reinlassen. lassen, so anwinkeln erstmal und hier aufgerichtet über dem Bein stehen mit dem ganzen Gewicht. Auch immer spüren, wo man mit dem Gewicht ist. Es ist für alle Bewegungen wichtig, die wir machen. Uns so, Kreisen anfangen. Zusammenlassen. Jetzt mal mit den Knien kreisen, einfach den Schwerpunkt fallen lassen, in diese Richtung dadurch das entstehen lassen. Also gar nicht jetzt mechanisch nur an die Knie denken, sondern auch der ganze Körper bewegt sich damit. Weiter Richtungen. Hände durch Kontakt hier zum Körper lassen, an den Hüften aufstützen. Und jetzt die Hüften kreisen. weiter stehen wieder die hände so verschränken für euch den atem spüren mit eurem nächsten einatmen die hände heben. so bis etwa brusthöhe mit ausatmen wieder nach unten sinken lassen zusammenlassen ein an innenflächen zeigen oben und aus mit eurem rücken weitermachen Und hier darf man auch ein bisschen auf die Fersen kommen, wenn es sich gut anfühlt und stabil trotzdem noch. dich aufmachen, in den ganzen Raum reinspüren, die Wahrnehmung öffnen und blickweit werden lassen und trotzdem gut bei euch bleiben. Und dann so locker aus dem Handgelenk, in den Fingerspitzen, den ganzen Schädel mal klopfen. Bis zum Genick. Und da dann rechts und links von der Halswirbelsäule auch die Muskeln ein bisschen klopfen. Den Kopf ruhig leichter zu bewegen auch. Und den ganzen Weg wieder zurück. Und auch über das ganze Gesicht Kiefergelenke locker lassen. So also ein bisschen nach außen hin ausstreifen. Und zu den Ohren gehen und dann die Ohren schon mal so zwischen Daumen und Fingern kneten, massieren. und leicht ziehen. Und dann lege ich die eine innenfläche mal so hinten hier auf den Hals auf und streife das so aus, wie so den Kopf ein bisschen entgegengesetzt und abwechseln. ziehen mit Einatmen, mit Ausatmen mit der Pfanne, also die Faust machen dann auch. Und eine Bewegung für die Ellenbogengelenke. Man das Ellenbogengelenk hier so aufstützen, dass man das Gewicht vom Arm nicht halten muss. Der Arm darf hier ruhig auch Kontakt haben. Und das einfach so in die Handfläche hier reinlegen. Jetzt mache ich so eine Drehbewegung vom Zentrum aus. Da unten am Schwingen so ein bisschen mit. das Zentrum stößt die Bewegung an. Und dann einfach das im Ellenbogengelenk drehen lassen. Und die Hand läuft so ein bisschen nach, also der Bewegung vom Zentrum. Weil er weiter draußen ist, Also das mal jetzt einfach ganz leicht entstehen lassen. Und wechseln. Andere Seite erstmal jetzt auflegen. In das Zentrum drehen. Und den Arm die Bewegung mitmachen lassen. das Ellenbogengelenk dabei hauptsächlich bewegen. Jetzt eine Bewegung die Handgelenke, ich stelle mich mal so seitlich, die Hand so nach vorne bringen, die Finger zeigen, nach vorne, Daumen zeigen nach unten. Die andere Hand so hier drauf drauflegen, also gut Kontakt zwischen den Handflächen, keine Luft dazwischen, die Finger greifen hier oben, der Daumen greift hier unten aufs Daumengelenk. Dann so ranziehen, dass hier eine Dehnung entsteht. Die Ellenbogen fallen eher nach unten, also nicht jetzt so hoch gehen, sondern die entspannt lassen. Und auch mal verschiedene Winkel machen, mal so direkt von vorne kommen oder mal von unten nach oben oder auch ein bisschen seitlich. Oder auch mal länger halten, also nicht mechanisch immer die gleiche Bewegung, einfach nur dehnen, sondern auch die Flexibilität vom Gelenk dadurch trainieren und auch einfach in unterschiedliche Sachen reinspüren. Und wechseln. Finger nach vorne, Daumen nach unten. So draufgreifen und ranziehen. Und wie fest man das macht, einfach selber entscheiden. Also den Kontakt gut halten. Wenn man jetzt nur so, so mit den Fingern rangeht, ist, ist die Verbindung nicht gut da und es kommt auch nicht so gut beim Gelenk an. es ist oft äh, die gleiche Art und Weise, wie man beim Partner greift, wenn man bei ihm diese Dehnung macht. Deswegen also schon auf guten Kontakt und auf gutes Gefühl achten, dass man auch einfach spürt, wie fest man das macht. Und dass man auch ein bisschen variieren kann. Und auch schütteln. Die eine Seite dehnen, Knie einbeugen oder auf die Gelenke zueinander achten, dass sie richtig stehen und andere Seite. Und die Füße immer nachsetzen, dass es passt. Und ruhig tief gehen, wenn es möglich ist. Aber den Kontakt mit der Fußsohle im Boden jetzt nicht verlieren. Will. So, ich stelle mich für die nächste, äh, bewegen mal seitlich, jetzt die Beine gerade lassen, Oberkörper so nach vorne bringen und das Gewicht hier aufstützen, versuchen, dass möglichst die Wirbelsäule richtig lang gemacht wird in die Richtung hin und auch, ich lege mir jetzt mal so einen Stoff drauf, könnt ihr dann auch mal probieren, da auch versuchen, die wirklich gerade zu lassen und nicht so einen Buckel haben, das merkt man, dass man was so einen Stoff nimmt, Wirbelsäule so richtig gedehnt werden und die Haltung auch ein bisschen gespürt werden, also so stehen jetzt mal, der Blick geht auf die Matte und dann gehe ich in die Hocke, den unteren Rücken schön lang werden lassen, dehnen lassen, die Fußsohlen können am Boden bleiben, wenn es möglich ist, wenn nicht, dann könnt ihr auch auf die Zehenballen gehen, aber schaut, dass ihr euch gut stabil halten könnt. Man kann den Kopf auch mal so ein bisschen einrollen, um es noch zu verstärken oder einfach ein bisschen verschiedene Bewegungen machen, aber die Wahrnehmung soll eigentlich trotzdem weiter nach außen gehen, also eher so sitzen, dass man den Blick nach außen gehen lässt. Und nochmal aufrichten. Und wieder nach unten gehen, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht so weit runter und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die, die Ferse sich lösen würde vom Boden, dann bleibt einfach in der Position, weil dadurch dehnt es auch mit der Zeit. Und dann, wenn man das wirklich öfter macht, dann kommt man vielleicht auch mal weiter runter. Also da selber dran arbeiten kann man auch. Und nochmal. Und dann mit den Knien zu Boden gehen, die Handflächen so aufsetzen und nach vorne schieben, die Fußgelenke hier ruhig flach liegen lassen, also entspannt lassen, wenn es geht, und den Kopf so Richtung Boden sinken lassen, ruhig die Stirn auflegen und die Wirbelsäule ein bisschen durchhängen lassen, so wie es sich jetzt okay haben. Und dann wieder zurückziehen, dass die Hände unter den Schultern sind, die Knie sind unter dem Hüftgelenk, also vier Füße stand. Und dann mal klein gucken, kleines Wohlkreuz selbstständig ein bisschen abwechseln. Immer Atem fließen lassen. Ein und aus. Gut zur Ruhe kommen, wieder zurücksetzen. Bleibt mal gleich so seitlich für die nächste Übung. Erstmal ein bisschen Beine ausschütteln. So bisschen Knie so aufstellen, Füße ranziehen und hinten abstützen. Knie rechts, links ablegen. Schauen, dass der Rücken unten nicht durchhängt. und dann das Gewicht mal ein bisschen nach hinten verlagern, die Füße anheben und die Bewegung einfach weiterlaufen lassen. Jetzt versuchen die ganze Zeit in der Luft zu bleiben. brauchen ein bisschen trainieren der Beine. Und wieder aufsetzen, noch ein paar Mal weiterlaufen lassen. So, jetzt mal die Füße so greifen Ich strecke dann die Beine nach vorne, also wenn geht, bis Kontakt zum Boden ist und die Füße halten. Wenn ihr das nicht könnt, dann ruhig einfach mit dem Gürtel auch wieder behelfen. Was und dann auch die Position ein bisschen halten, mit dem Ausatmen gut nach vorne kommen. Wenn es geht, halten und verstärken oder wenn ihr das braucht, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr schränkt euch vom Atmen ein, dann beim Einatmen ein bisschen hochkommen. Also schauen, was jetzt halt gut geht für euch. Tag zum Boden spüren, das Gewicht abgeben, an den Boden entspannt liegen. Und den Atem wahrnehmen, spüren, wie die Bauchdecke sich hebt. Also wirklich den ganzen Bereich ausnutzen. Und dann ein Bein anheben, mit beiden Händen umfassen und mit dem Ausatmen zu euch ranziehen. Das andere Bein ist Kerze ein bisschen wegstrecken, also auch gut drin sein von Spüren. Dann hier so nach außen führen, ein bisschen halten und ausstrecken. Und dann abwechselnd weiter. Mal. Dann beide Beine zum Bauchrand ziehen, mit den Händen umfassen. Wenn es geht, die ruhig verschränken. Wenn es nicht geht, könnte auch so bleiben. Und dann ein bisschen rechts-links schaukeln, den Rücken gut merken, gut spüren dabei gut wahrnehmen. Nur so weit, dass nicht umfällt. Und auch mal den Kopf anheben, verschiedene Stellen, den Rücken dadurch erreichen. Und wieder ablegen. Das ruhig selbstständig ein bisschen wechseln. Und zur Ruhe kommen. Und ausstrecken. So, jetzt machen wir mit halben Rollen wieder weiter und zwar heute mal etwas anders. Normalerweise machen wir so, dass wenn eine Seite oben ist, sie bleibt so und wir gehen nach vorne und würden dann auch halb aufstehen, ganz aufstehen. Und heute machen wir das so, dass wir in der Luft die Beine anders übereinander schlagen. Das ist jetzt nicht die Bewegung, wie wir sie für die Aikido-Rolle dann brauchen sondern es ist eher eine Gymnastikbewegung, aber die ist gut, um die Hüften schön weich werden zu lassen. Also für hat es durchaus auch seine Berechtigung, das kann man genauso gut so auch machen. Wichtig ist, dass er, wenn er vorkommt und gewechselt hat, also trotzdem immer die Ausrichtung nach vorne behaltet, also nicht so nach rechts und links rüber spannt. Ich mache das jetzt ein paar Mal vor, auch mal also von der Seite und auch mal ähm, von Rückwärts, dass ihr das nochmal seht. Also ich fahre an, die erste Rolle bleibt praktisch so. Bei der zweiten, beim zweiten Mal, hier fängt die Bewegung an. Das untere Bein geht dann über das andere drüber und ist dann oben, wenn ich wieder runterkomme. Die Bewegung, wo ich also gerade die ersten Mal richtig groß machen, dass ihr wirklich hier in den Hüften also, äh, gut Raum geht gut weich werdet. Ne? Und jetzt mal andersrum. Wenn ich nach hinten gehe, also ich sitze in dem Moment ein bisschen mehr auf der Seite. Also da fängt der Kontakt an zum Boden ein bisschen mehr an als auf der anderen, dann wechselt es hier rüber und läuft auf der anderen Seite von der Wirbelsäule wieder zurück. Das versuchen auch zu spüren, dass es ein bisschen von den Seiten sich ändert. So, nochmal so mit, so schräg und wir wechseln also jedes Mal, ich sag dann an, wenn wir halb aufstehen und ganz aufstehen. Und hier gut die Ausrichtung der Falle hin. Nicht verlieren. Beim nächsten Mal ganz aufstehen. Gut. Und der Drehung von einem Bein in den anderen reingehen. Nicht verlangen. Und das würde normal ein weitergehender Ausweich bewegen und ganzen hohen Partnerübungen. Aber wie gesagt, hoffentlich demnächst wieder hier alle beim Training zusammen.